Holt es der Emil eigentlich aus? Was? Na, alles. Eigentlich nicht. Jay, du wirkst immer so ruhig. Wie holst denn du das eigentlich alles aus? Ich habe eine Selbsthilfetherapie gemacht. Und das hat geholfen? Naja, wie du siehst. Ich bin die Ruhe in Person. Wenn du im Duden unter dem Wort Ruhe und Besonnenheit nachschlägst, findest daneben direkt ein Bild von mir. Kannst du mir das auch beibringen? Als erstes musst du einmal Nein sagen lernen. Hm? Am besten in einer Fremdsprache. Allerdings schon in einer, die du auch schon verstehst. Deutsch zum Beispiel. Ja, aber Deutsch ist ja für mich Fremdspruch nicht. Bundesdeutschhofer. Bundesdeutsch. Was heißt denn Nein auf Bundesdeutsch? Nee. Sehr gut. Jetzt probieren wir einmal Ne zu sagen. Augen zu, einatmen, loslassen und los geht's. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Und? Fühlst du dich schon besser? Naja, ein bisschen negativer als sonst. Sehr gut, dann ist der erste Schritt bereits gemacht. Aber, aber beruhigt bin ich immer noch nicht. Noch nicht. Als nächstes musst visualisieren, was dich beunruhigt. Also bei mir war das zum Beispiel das Klischee eines Politikers. Eh schon ein bisschen korrupt, bis auf die Knochen, nur auf Machterhalt aus und nur die eigene Brieftasche bedacht und so weiter. Und das verbindest dann mit dem nee, damit du es erfolgreich vertreibst. Ich zeig dir das mal. Ganz entspannt. Nee, Klischee. Nee, Klischee. Nee, Klischee. Und schon sind alle negativen Gedanken verflogen und du kannst ganz positiv auf die Welt herniederblicken. Also ich muss das, was mich beunruhigt visualisieren. Das ist schwer. Was beunruhigt dich denn genau? Ja, dass alles zerstört wird mit Gewalt und dass nur mehr Schutt übrig bleibt. Wie soll ich das visualisieren? Naja, ist das so eine Art Einschlagen auf Mobiliar oder Wände oder dergleichen? Ja. Naja, dann konzentrierst dich einfach auf das Werkzeug, mit dem diese Zerstörung angerichtet werden kann. Nee, Hammer. Nee, Hammer. Nee, Hammer. Bist du komplett Deppert? Das kannst du nicht bringen, das wühlt ja mich jetzt wieder total auf. Recht so richtig erfolgreich ist das jetzt nicht gewesen. Toi, toi, toi.